sinnlichste und für viele auch emotionalste Zeit des Jahres hat begonnen. Das Zuhause ist festlich geschmückt, der Duft von Essen und Glühwein liegt in der Luft und bald werden die Tage ruhiger. Auch für Florian Silbereisen hat das Fest eine ganz besondere Bedeutung, wie er der Superilu verrät. Weihnachten ist für mich immer die Zeit, in der ich etwas entschleunige. Mal innehalten, ein schönes Buch lesen, dazu Weihnachtslieder hören. Großfamilie trifft sich an Heiligabend. Doch wie verbringt Florian Silbereisen das Weihnachtsfest und vor allem mit wem? Ganz klar. Mit seiner Familie und die ist größer, als viele denken. Am Heiligabend treffen sich alle Familienmitglieder am Nachmittag zum traditionellen Punsch und da kommen einige Menschen zusammen. Florian selbst hat vier Geschwister, dazu viele Nichten und Neffen. Seine Eltern haben also volle Hände zu tun, wenn zum Weihnachtsfest die ganze Familie zusammenkommt. Natürlich gibt es dabei Unterstützung von ihren Kindern. Florian Silbereisen liebt Traditionen. Der Entertainer ist auch ein großer Fan von Traditionen. Gegenüber das neue Blatt erzählte Florian Silbereisen. Meine Mama und meine Schwester bereiten am 24. Dezember immer Würstchen mit Sauerkraut zu. Bei Mama schmeckt es halt am besten. Irgendwann läutet das Christkind, und wir dürfen den Baum sehen, danach wird »Stille Nacht« gesungen. Im Anschluss findet die Bescherung statt, vor allem für die Kleinen. Am Abend gehen viele Familienmitglieder dann noch zum traditionellen Gottesdienst. Für Florian wird auch das Weihnachtsfest 2021 wieder ein ganz besonderes. Große Überraschung von Silbereisen Schlagerstar ist zum ersten Mal überhaupt in ARD-Show zu Gast München, Florian Silbereisen ist der Schlagerstar am deutschsprachigen Fernsehhimmel Im regelmäßigen Abstand kann man den Sänger auf Bühnen im Fernsehen sehen Nun lässt es sich Silbereisen nicht nehmen, auch mal bei einer der beliebtesten Shows im Dezember mitzuwirken die ARD ist hin und weg. Silbereisen ist nicht der einzige Star, der an der ARD-Show 2021 das Quiz teilnimmt. Auch zwei RTL-Größen nehmen am Ratespaß teil. Barbara Schöneberger und Günter Jauch treten an. Auch Jan-Josef Liefers, den ARD-Zuschauern bekannt aus dem münster macht wieder mit. Schlagerstar Florian Silbereisen bei der ARD-Show 2021 das Quiz Florian Silbereisen ist Kopf der ARD-Schlagershows, der Kapitän im ZDF, Raumschiff und Juror bei Deutschland sucht den Superstar auf RTL, nun ist er auch in einem Quiz dabei. Er ist zwischen den Jahren in der ARD-Show 2021 das Quiz, einer der ratenden Promis. Florian Silbereisen will es wissen? Zum ersten Mal tritt er gegen die wohl erfahrenste Raid-Crew im deutschen Fernsehen an. Teilte das erste am Donnerstag mit. Kann er gegen Günter Jauch, Barbara Schöneberger und Jan-Josef Liefers bestehen? Jauch ist jedes Mal und damit schon zum 14. Mal in der Show dabei. Jan-Josef Liefers zum elften Mal und Barbara Schöneberger zum zehnten Mal. Frank Klaasberg präsentiert auch dieses Jahr das Jahresquiz, so wie er es seit 2008 macht. Die Show 2021 Das Quiz ist am 28. Dezember, 20.15 Uhr, zu sehen. Schlagerstar Florian Silbereisen bei erfolgreichstem Jahresrückblick zu Gast Das Jahresquiz gilt als erfolgreichster Jahresrückblick im deutschen Fernsehen, 2020 waren etwa 6 Millionen Zuschauer dabei. Günter Jauch moderiert auch den Jahresrückblick bei RTL und das sogar zum letzten Mal. Nach 25 Jahren tritt Jauch zurück. Beim Play tv sender wird dennoch weiterhin, Wer wird Millionär, moderieren. ANK mit DPA